Herzlich Willkommen zur Präsentation von IBM Verse. Ich befinde mich hier auf der neuen Connections Homepage. Sie gibt mir einen Überblick über meine aktuellen Projekte und wichtige Personen. Wenn ich nun zu Mail wechsle, wechsle ich zu IBM Verse. In der oberen Leiste sehe ich alle meine Favoriten, das heißt wichtige Personen für mich. Links die klassische Inbox, rechts die Vorschau auf die Mail, die gerade ausgewählt ist und immer präsent im unteren Bildschirmbereich meinen Kalender. Hier habe ich meine Termine immer im Blick, egal was ich gerade tue. Wenn ich gerade in meiner Inbox arbeite oder ein Kollege mich anruft und fragt, ob ich noch ein halbes Stündchen heute Nachmittag für ihn Zeit habe, ich kann es hier sofort sehen. So sehe ich auch, dass ich gleich einen Terminkonflikt haben werde, zwei Termine im gleichen Zeitfenster. Dank der dargestellten Meeting-Details fällt mir die Entscheidung für eines der beiden Meetings aber sehr leicht. Selbstverständlich habe ich auch eine komplette Kalenderansicht, die ich hier öffnen kann. Aber für einfache Dinge wie einen neuen Kalendereintrag, das kann ich auch hier erledigen. Der kleine Mond rechts unten in der Ecke erinnert mich an das Business Review mit China heute Nacht. Ja, da ist der Termin schon. Aus einem Termineintrag heraus kann ich auch direkt in das Meeting springen. In diesem Fall ein Webmeeting mit meinen Kollegen. Hallo Kollegen, wink mal. Auf Wiedersehen, Kollegen. Macht's gut. Einer meiner Favoriten ist natürlich IBM Watson, den ich hier als persönlichen Assistenten nutzen kann. Ich schreibe nun Watson eine kurze Mail und bitte um die Planung einer Telefonkonferenz mit Webmeeting. Das ist schnell erledigt. Ich gebe an, welche Kollegen dabei sein sollen und dass meine Einwahlnummer benutzt werden soll. Fertig. Die übrigen Favoriten in der Leiste da oben die habe ich mir selbst hineingelegt. Das sind Personen, mit denen ich oft zusammenarbeite in meinen Projekten oder in meiner täglichen Arbeit. Rechts von dem Trendstrich ergänzt, wer es diese Liste um Personen, mit denen ich oft interagiere. Das heißt, regelmäßige Arbeit, zum Beispiel mit Paul, hat dafür gesorgt, dass er dort in dieser Liste auftaucht. Wenn ich jetzt zukünftig Paul immer in meinen Favoriten haben möchte, kann ich das einfach per Drag and Drop erledigen. Schon ist Paul Teil meiner Favoritenliste. Lukas ist in der Liste nicht mit drin, den suche ich einfach aus dem Unternehmensverzeichnis und füge ihn so meiner Liste hinzu. Wofür sind nun diese Favoriten gut? Nun, ich kann sie nutzen, um die Informationsflut in meiner Inbox zu filtern. Und so sehe ich nur die Mails von Larry. Und mit Hilfe der sogenannten facettierten Suche kann ich das noch weiter einschränken. Dann sehe ich nur die Mails, die Larry mir heute geschrieben hat oder die Konversation der letzten Woche. Das gibt mir die Möglichkeit, mich voll und ganz auf Larry zu konzentrieren. Die Favoritenleiste gibt mir auch Zugriff auf häufig benutzte Schnellfunktionen. So kann ich von hier aus eine Mail schreiben, wie ich das eben mit IBM Watson gemacht habe, oder mir die Visitenkarte von Gail anschauen. Kann mir anschauen, wo sie wirklich sitzt und habe von hier aus auch Zugriff auf ihre Dateien und ihr Profil aus IBM Connections. Auch einen Chat, einen Anruf oder ein Webmeeting kann ich von hier aus starten. Jetzt schauen wir mal, was Gail mir so geschrieben hat. Wieder sehe ich nur die Mails von Gail. Hmm. Cupcakes, das schaue ich mir später an. Ah, unsere externen Blog-Statistiken. Wer ist denn da alles auf Kopie? IBM-Vers gibt mir die Möglichkeit, über die Teamanalyse schnell zu schauen, wer da eigentlich in die Konversation eingebunden ist und aus welchem Unternehmensteil diese Personen eigentlich kommen. Heather und Nancy, die kenne ich. Die Teamanalyse sagt aber auch, Jim ist mit dabei, das ist ein Externer. Nun gut, schaue ich mir jetzt mal den Anhang an. IBM-Vers hat den Vorteil, als Browseranwendung kann ich mir die Anhänge auch direkt im Browser anschauen. Das spart mir das Herunterladen und jede Menge extra Arbeit. Schauen wir, was habe ich hier noch? Einen Businessplan. Ja, das kann ich schnell beantworten. Da schicke ich eben einen Anhang mit dem aktuellen Businessplan. Entweder aus meinen Dateien, aus IBM Connections oder von meinem Desktop. In diesem Fall nehme ich den Desktop per Browse-Button, ja, oder per Drag-and-Drop, wie jetzt hier. Also nehme ich das jetzt hier rüber und das ist einfach hier in dem Browserfenster fallen. Die Datei wird in Connections hochgeladen und versendet wird intern nur ein Link. Oh, meine Mail sollte natürlich an alle im Verteiler gehen. Ich könnte jetzt einzeln noch herausnehmen, aber so ist es eigentlich richtig gut und so versende ich jetzt meine Antwort. Die Mail selber lege ich in einem Ordner ab. Mit Type-Head finde ich den auch ganz schnell und schon ist es zum Projekt abgelegt. So, schauen wir mal nach dem Agreement mit der Zeta bank Oh, eine wichtige Information an alle Abteilungsleiter. Die müsste ich jetzt weiterleiten an mein Team. Das mache ich aber nicht per Rundmail, sondern das mache ich in meinem Blog. Das ist ganz einfach. Ich muss nur den Namen meines Blogs angeben und schon kann ich alle Inhalte aus der Mail entweder verändert oder unverändert in meinem Blog teilen. Das ist viel besser als eine Rundmail. Ah, zurück zu den Cupcakes. Ja, die waren sehr lecker. Aber die ganzen Dankesmails. Die verstopfen jetzt irgendwie meine Ansicht für Gale. Ich habe hier oben eine Funktion, mit der kann ich all diese Mails ausblenden. Damit habe ich wieder eine saubere Sicht auf Gale. Ja, im nächsten Schritt oh, fällt mir ein, ich muss ja noch... Ja, ich suche nochmal eben die Daten für den produkt raus. Das war von Gale diese Woche... Es war ein Anhang, das weiß ich noch, technische Spezifikation, wo sind sie denn? Da sind die Technical Requirements. Ja, die muss ich noch an die Rechtsabteilung weiterleiten und ich brauchte eigentlich heute auch noch eine Antwort. Ich nehme also jetzt diese Mail, äh, forwarde sie an Larry aus der Rechtsabteilung. Ja, das ist auch der richtige Larry. Ja, und ich bitte ihn, dass ich bis heute Abend sein Statement dazu haben möchte. Ja, wie stelle ich jetzt sicher, dass diese Mail auch wirklich beantwortet wird und dass Larry sich auch drum kümmert. Dazu habe ich da unten diese kleine Uhr. Ich klicke da mal drauf. Und jetzt kann ich aus einer einfachen Mail eine Aufgabe machen, die heute fällig wird und mir dazu noch ein paar Notizen machen, was ich eigentlich von Larry wollte. So verliere ich das nicht aus dem Auge. Absenden. Fertig. Nun schaue ich mal, was Heather von mir möchte. Ich wechsle also auf Heather, sehe jetzt ihre Mails und oh, eine Reisekostenfreigabe. Das ist eine Anwendung, die läuft auf dem gleichen Server. IBM Verse wird nämlich auf einem Domino-Server gehostet. Und auf einem Domino-Server kann auch diese Anwendung liegen. Diese spezielle Anwendung läuft sogar in der Cloud. IBM Domino on Bluemix. Wechseln wir nun zur mobilen Darstellung auf einem iOS-Gerät. Hier habe ich eine App für IBM Works mit genau den gleichen Funktionalitäten. Ich habe hier meine Inbox. Ich kann aus einer einzelnen Mail eine Aufgabe machen. Ich kann andere Mails direkt erledigen und habe auch Zugriff auf meinen Kalender. Und aus dem Kalender heraus kann ich auch direkt auf diese Einträge zugreifen und wieder Meetings öffnen. Die App gibt mir auch die vom Desktop gewohnte Ansicht meiner Favoriten und die Möglichkeit, auf die Mails dieser Favoriten zu filtern und mir Details zu diesen Favoriten anzuschauen. Jetzt wähle ich eine Mail an Larry aus, bedanke mich, ich könnte sogar noch eine Datei aus IBM Connections anfügen oder ein Foto von meinem Apple iPhone. E-Mail ganz schnell erledigt. In meiner Aktionsansicht sehe ich, was noch offen ist. Ich muss mich noch um Geld kümmern. Und das Benachrichtigungscenter von iOS bietet mir einen Überblick über alle Funktionen von RAS und alle offenen Punkte des Tages.